Die folgenden zehn Regeln basieren auf jahrzehntelanger Forschung. Sie sollen zeigen, dass die herkömmliche Art, Kindern Mathematik beizubringen, kontraproduktiv ist. Denn sie konzentriert sich auf Symbole. Mathematisch zu denken, bedeutet jedoch, nicht in Symbolen zu denken. Man muss stattdessen lernen, in Beziehungen zu denken. Mathematik kann nicht gelehrt werden. So wie wir Tischtennis nicht lernen können, indem wir uns Videos ansehen, können Kinder Mathe nicht lernen, indem sie Lehrbücher lesen oder einem Lehrer zuhören. Stattdessen lernen sie Mathematik, indem sie selbst Mathematik praktizieren, am besten mit realen Gegenständen. Denn nur wenn sie Mathematik praktizieren, werden Zusammenhänge genau dort konstruiert, wo Mathematik passiert, in ihrem Kopf. Zweitens. Es passiert im Kopf. Was auch immer auf dem Papier steht, ist lediglich eine Darstellung des mathematischen Denkens, das im Gehirn stattfindet. Genau wie Musiknoten. Was auf dem Papier steht, ist nur eine Darstellung der Musik, die dann erst entsteht, wenn jemand sie zum Beispiel auf dem Klavier spielt. Um ein guter Musiker zu sein, reicht es nicht aus, die Noten lesen zu können. Man muss auch viel üben. Das gleiche gilt für Mathe. Deshalb ist Kopfrechnen üben so wichtig. Drittens. Mathematik erfordert jahrelange Übung. Das wird deutlich, wenn wir uns anschauen, wie Kinder lernen, eine Zahl zu verstehen. Die Zahl 8, also nicht das Symbol 8, sondern die Idee der Menge 8. Um diese scheinbar einfache Idee zu verinnerlichen, brauchen Kinder eine Menge Übung in zwei Fertigkeiten. Zunächst müssen sie lernen, eine Ordnung zu schaffen. Später müssen sie dann lernen, hierarchische Beziehungen herzustellen. Schauen wir uns zuerst die Ordnung an. Viertens. Wir müssen lernen, Ordnung zu konstruieren. Wenn Vierjährige zählen lernen, haben die meisten Schwierigkeiten, die Objekte in ihrem Kopf zu ordnen, wenn die Dinge, die sie zählen, ungleichmäßig verteilt sind. Manchmal lassen sie Objekte aus, dann zählen sie die gleichen zweimal. Um es richtig zu machen, müssen Kinder lernen, wie sie eine Ordnung in ihrem Kopf konstruieren können. Das sieht einfach aus, erfordert aber in Wirklichkeit viel Übung für unser Gehirn. Sobald Kinder lernen, Objekte in ihrem Kopf zu ordnen, können sie sie in Beziehungen setzen. Fünftens: Hierarchische Beziehungen konstruieren Wenn Kinder eine Ordnung konstruieren, zählen sie die Objekte so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dabei steht die Zahl 8 für die achte Stelle in der Ordnung. Mit anderen Worten, 8 beinhaltet immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Vorstellung von 8 ist also eine hierarchische Beziehung zwischen dem achten Objekt und allen vorausgehenden. Wenn wir diese Art der Abstraktion nicht lernen, indem wir viel im Kopf rechnen, werden wir nicht in der Lage sein, eine fundierte Basis für die Arithmetik zu bilden. 6. Beziehungen wieder aufbrechen Nachdem sie sie aufgebaut haben, müssen Kinder lernen, Beziehungen wieder aufzuheben. Wie schwierig das ist, sehen wir, wenn wir einem Fünfjährigen ein Bild von sechs Hunden und zwei Katzen zeigen und ihn dann fragen, gibt es mehr Hunde oder mehr Tiere? Für Erwachsene, die das ganze Bild sehen, ist diese Frage seltsam. Aber ein Fünfjähriger antwortet normalerweise schlicht, mehr Hunde. Wenn du weiter fragst, mehr Hunde als was, antwortet das Kind, als Katzen. Mit anderen Worten, wenn du fragst, gibt es mehr Hunde oder mehr Tiere, hört das Kind, gibt es mehr Hunde oder mehr Katzen. Im Alter von fünf Jahren haben die meisten Kinder noch nicht genug Mathe geübt, um die hierarchischen Beziehungen zu trennen und sich trotzdem an das Ganze zu erinnern. Das passiert, weil sobald das Kind das Gesamte für sich in Teile zerlegen muss, existiert das Gesamte in diesem Moment nicht mehr. Sie haben noch nicht das Konzept der Acht konstruiert, ohne es als Summe seiner Teile zu betrachten. Wenn Sie also die Tiere in Katzen und Hunde unterteilen, können Sie nur an zwei Teile denken, von denen einer größer aussieht. Die Idee der Acht ist dann vergessen. Auch an alle Tiere zu denken, würde zwei entgegengesetzte mentale Aktionen erfordern. Erst das Ganze teilen und dann wieder zusammensetzen. Ein gedanklicher Vorgang, den die meisten fünfjährigen Kinder gerade so noch nicht können. Erst im Alter von sieben Jahren können die meisten Kinder das Ganze sehen, seine Abstraktion im Kopf behalten und trotzdem die Summe in ihre Teile zerlegen. 7. Erfahrungen gehen der Sprache voraus. Wie wir gezeigt haben, braucht ein Kind eine Menge geistiges Training und praktische Erfahrungen, um das Konzept einer Zahl zu bilden. Im Alter von fünf Jahren können wir eine einfache Achterreihe bilden, später ein Achterquadrat und dann eine Achterwurzel. Erst wenn wir Zahlenkonzepte in unserem Kopf konstruiert haben, können wir effektiv lernen, sie mit Bildern, Symbolen und Sprache auszudrücken. Achtens. Mathematik kann in verschiedenen Sprachen ausgedrückt werden. Vor 100.000 Jahren haben wir Objekte benutzt, um unser mathematisches Denken zu beschreiben. Später benutzten wir Bilder. Vor etwa 1000 Jahren haben wir angefangen, Bilder auf arabische Zahlensymbole zu reduzieren. In Zukunft werden wir vielleicht Symbole durch Bits ersetzen oder Mathematik in grafischen Simulationen oder Spielen darstellen. Mit anderen Worten, während mathematisches Denken immer in unseren Köpfen stattfindet, entwickelt sich die Sprache, die unser Denken repräsentiert, weiter. Das bringt uns zu Regel 9. Die meisten Menschen haben keine Mathe, sondern Sprachprobleme. Wir wissen zum Beispiel, dass elfjährige ungeschulte Straßenverkäufer oft sehr geübt in komplexen Geldtransaktionen sind, aber unfähig sind, mit Papier und Bleistift zu rechnen. Dieses Phänomen ist als Straßenmathematik bekannt. Es verdeutlicht, dass schlaue Kinder, die sich in der Schule schwer tun, oft einfach nicht in der Lage sind, ihr Denken in Symbolen auszudrücken. Ihre Gehirne können zwar Mathe, haben aber Sprachprobleme. Zehntens. Ein Weg, dies zu lösen, ist, es auf deine Art zu tun. Niemand hat jemals eine Sprache gelernt, indem er nur die Regeln der Grammatik gelernt hat. Und so lernt auch niemand Mathe, indem er die Regeln auswendig lernt, wie man Zahlen und Symbole anordnet, um die richtige Antwort auf ein Problem zu erhalten. Immer wenn wir das tun, hören wir auf, grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten in unseren Köpfen zu konstruieren. Um besser und sicherer zu werden, sollten Kinder ermutigt werden, ihren eigenen Weg zu finden. Sie sollten ihre eigene Sprache benutzen, um eine Lösung zu formulieren. Da sind wir wieder bei Regel 1. Mathematik kann nicht gelehrt werden. Sie muss praktiziert und konstruiert werden. Wenn wir Mathematik lernen wollen, passiert das in unserem Kopf idealerweise anhand von realen Lebenserfahrungen. Danach ersetzen wir die Objekte durch Abstraktionen wie Sprache, Symbole oder was auch immer die Zukunft bringen mag. Die Ideen, die in diesem Video vorgestellt werden, basieren auf der Arbeit von Jean Piaget, Constance Camille, Keith Devlin, Georgia de Clark und Jerome Bruner, die alle einen großen Beitrag zur Forschung darüber geleistet haben, wie Kinder und Erwachsene Mathematik lernen. Wenn du dich in Mathe verbessern willst, schließe dich Keith Devlin von der Stanford University und über 100.000 SchülerInnen aus aller Welt an. Melde dich zu dem kostenlosen Kurs Thinking Mathematically an. In der Beschreibung unten findest du weitere Details und Links zu den Studien.